Wir sind hier bei der Marke Nordica. Neben mir steht der Stefan und der hat uns den neuen Enforcer 88 mitgebracht. Stefan, was kannst du uns zu dem Ski sagen? Ich darf euch jetzt die neue Enforcer-Serie vorstellen. Wir haben die komplett neu überarbeitet. Hier haben wir den Enforcer 88. Wir haben hier eine Sandwich-Konstruktion wieder mit Vollholzkern und zwei Titanallayer. Der Holzkern ist leichter wie der vorherige und der geht bis in die Schaufel rein. Wir haben Carbon-Kassis verarbeitet, das macht das Ganze nur ein bisschen leichter. Eine Besonderheit hier, was man sieht, ist dieser Punkt, da geht der Rocker los und das ist der breiteste Punkt vom Ski. Den schauen wir uns auf der Piste mal bei der Performance an. Bei uns steht nun wieder der Andy Schneider von Radsport Schneider Traunstein. Und der Andy hat jetzt gerade den neuen Enforcer getestet. Wie war denn dein Eindruck? Ja, der Eindruck ist sehr, sehr gut. Ja, er geht leicht in der Schwungeinleitung, löst gut aus. Zerfahrene Gelände passt er natürlich wunderbar. Eine Empfehlung nur, den Ski nicht zu kurz kaufen. Er besitzt vorne schon einen relativ langen Rocker. Nicht, dass er zu leicht geht und nicht, dass der Kunde dann hinten raus enttäuscht ist. Was denkst du, was ist die Zielgruppe von dem Ski? die Zielgruppe Dinge, es ist ein Zweitski für jemanden, der vielleicht ein bisschen schon zu Hause hat und kostet nicht wirklich viel Kraft. Also er ist relativ leicht zu fahren. Dankeschön, viel Spaß noch. Perfekt, danke.